Ich bin Leiterin der Berufsausbildung der Leipziger Aus- und Weiterbildungsbetriebe. Wir sind das Tochterunternehmen der LVB-Gruppe, welches für die gesamte LVB-Gruppe die Ausbildung macht. Unter anderem auch die Fachkraft im Fahrbetrieb, Schwerpunkt Bus. Der Ablauf der Ausbildung ist sehr praxisorientiert. Es ist natürlich eine duale Ausbildung. Das heißt, wir arbeiten mit einer Berufsschule zusammen. Und in den drei Jahren durchlaufen die Azubis alle Bereiche. Das heißt... Neben der Fahrschule, die leider Gottes nur in kleinen Teil einnimmt, durchläuft man auch andere Bereiche wie zum Beispiel Dienstplanung, Unfallbearbeitung, aber vor allem auch Kundenservice von der Fahrkarte bis hin zu Kundenbeschwerden bearbeiten und ähnliches. Das Wichtigste ist, was man möchte, dass man sich für diesen Beruf, für dieses Berufsbild entschieden hat, eine hohe Motivation, eine Kunden- und Serviceorientierung, aber natürlich auch technisches Verständnis, weil man sollte wissen, wenn man ein Gefährt durch die Gegend kutschiert mit Menschen, wie es funktioniert. Mir als Leiterin der Berufsausbildung ist vor allem wichtig, dass die Auszubildenden Spaß an der Sache haben, dass sie mit Herzblut dabei sind, denn nur dann werden sie auch, ja, die Phasen der Ausbildung gut meistern, wo es vielleicht mal nicht so gut läuft oder wo eine Sache dann auch nicht ganz so spannend ist, das gehört zu einer Ausbildung einfach dazu. Wenn man aber sein Ziel kennt und dafür brennt, dann ist das eine gute Voraussetzung, um hier erfolgreich seine Ausbildung zu absolvieren. Welche Fähigkeiten und Kompetenzen sollte eine zukünftige Fachkraft im Fahrbetrieb haben? Natürlich eine starke Kundenorientierung, Serviceorientierung. Es ist letzten Endes ein Dienstleistungsberuf. Viele stellen sich da nur den Fahrer an sich vor, aber Fahren heute bedeutet heute halt deutlich mehr. Man hat ständigen Kontakt mit Kunden und man sollte eben gut mit Menschen umgehen können. Das ist ganz wichtig. Ein äh, wunderbares, äh, ja, ein wunderbarer Zusatz in unserer Ausbildung insgesamt ist, dass wir neben dem, dass wir in der Ausbildung auch Programme machen wie fit, fair, fähig, geben wir eine zwölfmonatige Übernahmegarantie. Das heißt, jeder Auszubildende, der hier seine Ausbildung absolviert, kann sicher sein, dass er danach auf jeden Fall für zwölf Monate einen Job hat. Wer dafür brennt und die Ausbildung meistert, hat einen sicheren Job. Ich bin bei den Leipziger Verkehrsbetrieben. Wir sind das Unternehmen, die in Leipzig sozusagen die ganze Busleistung auf die Straße bringen und brauchen natürlich dazu auch neue Fachkräfte und junge Leute, die bei uns sozusagen die Ausbildung machen wollen. Hallo, mein Name ist Patrick und ich bin 26 Jahre alt. Hallo, mein Name ist Ricarda und ich bin 25 Jahre alt mein Name ist Markus und ich bin 25 Jahre alt. Also ich habe mich für den Beruf, Fachkraft im Fahrbetrieb entschieden, weil es mir sehr Spaß macht, mit großen Fahrzeugen zu fahren und auch ähm, der Umgang mit Kunden. Und man ist halt nicht den ganzen Tag alleine, sondern man hat immer viele Leute um sich rum und das ist sehr spannend. Also besonders gefällt mir, dass wir nicht nur fahren, sondern auch in alle Bereiche von der LVB reinschnuppern dürfen. Ob das Dienstplanung, Dienstzuteilung, Werkstatt, Leitstelle oder so ist, wir dürfen überall mal reingucken und verstehen dadurch die Kernprozesse viel besser. Und es macht richtig Spaß zu sehen, wie funktioniert das denn überhaupt im Betrieb. Ich bin sehr gern draußen unterwegs, ich sehe gern viele Dinge, ich fahre gern und deswegen ist das der richtige Beruf für mich. Man sollte sich im Klaren sein darüber, dass man verschiedene Schichten fährt, also von einer Frühschicht, die früh um vier beginnen kann, bis zu einer Spätschicht, die erst abends 21 Uhr beginnt. Und weiterhin sollte man sich darüber bewusst sein, dass man auch am Wochenende und Feiertage fahren muss. Und es kann durchaus auch möglich sein, dass man Weihnachten oder Silvester nicht zu Hause verbringt. Also Jugendliche, die sich auf die Ausbildung bewerben, empfehle ich, dass sie sich über den Ernst der Lage bewusst sind, dass sie das verstehen, dass sie die Verantwortung für rund 100 Personen im Fahrzeug haben und dass sie mit einem gewissen Ernst an die Sache rangehen. <lacht>